Kann ich den ja töten. Oh mein Gott, Kill Aura! Nice! <lacht> What the fuck? Moin moin und willkommen zu einer neuen Folge Scale Bones. Heute übergeben wir mal den Immortal Chart, das haben wir glaube ich noch nie gemacht. Weil die Leute mal nicht online waren. Okay, ich bin da. Äh, wo ist er, wo ist er? Hier. Herzlichen Glückwunsch! Du bist der Gewinner! Äh, ich hoffe, du an... So Leute, haben wir erstmal den Chat wieder ausgemacht, weil... Wir können ja jetzt nicht mit Chat an anzogeln. Wir müssen eigentlich combat level farmen. Ich glaube, wir bereiten kurz erstmal das Geschenk vor für Freak, weil Freak baut gerade meine Insel weiter und dafür... Machen wir ihm ein kleines Geschenk mit XP-Bottles, ich denke, das wird ihn schon erfreuen. Ja, aber das kann man nicht in die Mitte machen, das ist das Problem. Egal, da machen wir es so, muss auch ausreichen, so passt es, oder? Ist doch eine schöne Belohnung hier, dafür, dass er hier baut. Ist doch schnieke. Ihr könnt mir gerne immer eure Köpfe geben, ich mache die dann an das Herz ran. Wir gehen nämlich jetzt in die Warzone. Wir werden nämlich versuchen, heute wenigstens diese Combat-Challenge fertig zu machen. Ich habe nämlich keine Lust mehr, Stunden, sorry Bro, aber wir müssen langsam, oh ich habe den sogar geköpft, ähm, wir müssen nämlich langsam mal die Challenge fertig machen. Es geht mir langsam auf den Sender, ich glaube ich gehe schon mal auf Shuffle, weil bei der Clown Rüstung ist es ja so, dass ich dann zum Gegner tippet werde, wenn ich dann switche und das ist immer das Problem, wenn ich gerade kämpfe. Und ich block Hit ja immer, und dann werde ich direkt immer zum gegner tipp also ist die Clown-Rüstung Theoretisch eigentlich nicht so für mich geeignet. Ach, Elias? Ne, ist nicht Elias, okay. Kann ich den ja töten. Oh mein Gott, Kill-Aura! Nice! <lacht> What the fuck? Ich habe noch nie jemanden mit einer Kill-Aura gesehen. Ist ja nice. Combo tim komm, den brauche ich. Was hat der für ein Combat-Level? Ey, ich brauche jetzt ein paar Gegner, das ist perfekt. Hi Tim. Hi, der ist Level 10? Nee. Combo Tim. Hä? wo hat der sich hintippet? Ah, da. Oh, Clown, seht ihr? Clown checke ich nämlich immer nicht. Ah, ich glaube, ich kann ihn gar nicht mehr angreifen, ne? Weil der rot ist. Die Leute schreiben mir schon im Trade Chat, weil sie wissen, dass ich den Trade Chat nicht ausmache. Hm, hm, hm, hm. Die Leute fragen immer nach Fights, aber wenn ich dann keine finde und wenn ich welche finde, dann sind es meistens so eine Frostwalker und ich habe gar keinen Bock mehr auf Frostwalker. Also muss ich euch ganz ehrlich gestehen, mit denen kämpfe ich nicht so gerne. Ich denke ihr auch nicht, weil mit langsam, äh, mit Langsamkeit ist es einfach fast unmöglich eine Kombo zu drücken und da finde ich macht es dann auch keinen Spaß. Also ich finde, diese Frost-Rüstung sollten die einfach rausnehmen, also die anderen Bonis, die gehen ja sogar noch, also das Rand-TPen, dass man weniger Schaden bekommt, weniger Rüstungsschaden, das sind ja alles noch so faire Effekte, sogar Bossrüstung finde ich fairer, weil man mit 4 den einfach so schnell killen kann, aber diese Langsamkeit, die regt einen einfach nur auf. Es gibt ja schon Freeze auf der Rüstung als, als Enchantment, also verstehe ich nicht, warum man noch so eine Rüstung reinbringt. Die einfach einen komplett stand und äh, permanent eigentlich slowt Und auch noch, glaube ich, Abbaulähmung gibt. Mal wieder finde ich keine Gegner. Super. Ist doch gemein. Du musst nicht wegrennen von mir. Ich werde dir nichts tun. Auch wenn ich Comment Level brauche. Aber ich weiß, ich krieg eh keinen Comment Level von dir. Ich will dir nur was schenken. Bro. Hi. Warum rennst du denn weg? Du bist doch ein Polizist. Ich führe mich jetzt einfach vorhin. Oh, hier sind welche. Oh ja, hier ist einer. Oh, der hat auch äh, Clown, glaube ich. Oh, ich habe ihn ge gefeelt. Oh ja, sieht lecker aus. Hä, wo ist er hin? Pearl, glaube ich, ne? Rage. Kombo, Kombo, komm! Oh, sieht sehr lecker aus. Oh, Kombo ist da. Ich darf immer nicht äh, Block hitten, weil Block ...geht ja äh, dieser scheiß Clown-Effekt und das, ich vergesse es immer. Oh, er hat auch Clown. Ja, er hat auch Clown. Oh, oh, oh, böse, böse, böse. Quick Drop, Quick Drop. Komm. Komm, Quick Drop. Oh, das war... ...das war böse. Komm, nicht wegrennen. Das ist mein erster schöner Fight. Mit nicht äh, mit einer Nicht-Clown- äh, äh, hier, Dings. Hier, wie heißt es Äh, rüstung Hä, wo ist der denn jetzt schon wieder ingepurlt, Mann? Wenn ich dann einmal einen Fight finde, dann ist der weg, oder wie? Ach, Leute. Ich brauch diese Rüstung auf meinem... Optic Human. Oh, ho, ho. Er nimmt eine Potion. Oh mein Gott, er hat mich geführt. Oder? Nee. Hä, warum ist mein Tank weg? Warum war mein Tank auf einmal weg? Hä, war das ein Bug oder... LOL? Hi, Master Geilo. Hä, was war das denn bitte gerade? Also das würde ich gerne nochmal wissen. Auf einmal war mein Tank einfach weg. Ich wäre einfach fast gestorben, oder wie? Alles klar. Ja, aber das drückt schon ordentlich komm. Ne? Aber ich glaube, ich muss echt... Clown muss ich runtermachen. Rip. Oh nein. Lol, nein. Ich brauche nur einen Teil. Nein, nein, nein, nein. Du bist ein Schatz. Freak ist der Master -Builder. Wir werden jetzt weiter in die Warzone gehen. Wir wollen noch ein paar Fights. Wir haben noch keinen gekillt. Zweimal sind Leute weggerannt, glaube ich, oder? Nee. Einmal doch. Einmal ist er auch weggerannt und ich auch, weil auf einmal mein Tank weg war. Das habe ich nicht verstanden. Oh, hier ist einer. Welches Comet Level hat der? Oh, da kriege ich doch, da kriege ich was. Der hat 500. Der krieg ich safe Comet Level. Komm, ja, Comet Level. Wie viel habe ich 5 bekommen? Ich schenke dem da oben die Rüstung. Ähm. so, ich droppe dir jetzt mal hier. Komm. Oh, hier ist ein Fight. Schauen wir mal zu. Wer gewinnt, wer gewinnt. Oh, der eine bow schon. I don't use toilet. <lacht> Bester Name. Bester Name einfach. I don't use toilet. Er gibt ihm richtig eine Kombo, das ist böse. Sehr böse. Oh, er hat sogar eine Graffiti-Gun. Es wird spannend. Er verfolgen die jetzt. Fliegen jetzt so übers Geschehen. Zack. I don't use toilet das ist wieder am Start. Er rennt ihm hinterher. Er drückt ihm eine Combo. Jetzt ist die Frage, wer gewinnt. Er rennt weiter. Schafft er es wegzukommen? <lacht> so richtiger Kommentator. Was? Was war das denn? Was ist das für ein Enchantment? Ich feiere das. Was ist das? Das will ich auch haben. Das schreibt mir bitte mal in den Kommentaren. Oh, das, das sieht ja mega geil aus. Da kommen einfach so tausend solche Leute und da kann man einfach abhauen. Mega geil. So, zum Abschluss der Folge würde ich sagen, machen wir jetzt nochmal ein Geschenk. Ich glaube, wir nehmen einfach Full Duelist und verschenken das jetzt. Dafür brauchen wir aber auch noch eine Kiste. Okay, wir suchen mal jemanden aus. Die meisten heißen hier Brazen, das finde ich schon mal sehr gut. Hm, wem machen wir ein Geschenk? Wem weiß ich, bei wem weiß ich, dass er nicht so viel hat. Er hat mich jetzt gerade erst eingeladen. Ich glaube, ich mache ihm einfach jetzt ein Geschenk, aber ich ich glaube, er braucht es nicht mal. So, ich glaube so. Okay, ich würde sagen, das war es denn jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.